Kundenzufriedenheit und Orientierung, höheres Vertrauen in die Produktqualität, sowie die Verbesserung des Images. Das war ein kurzer Einblick in das Thema Vorteile eines Qualitätsmanagements. Mehr zu diesem und zu anderen Themen finden Sie im Bildungskanal der Firma Lehren beraten vermitteln trat.